Die Aktionen der letzten Generation sind umstritten. Die Klimaaktivisten kleben sich immer wieder auf Straßen fest und blockieren wichtige Verkehrsachsen. Was für die einen legitimer Protest ist, um auf die Gefahren der Erderwärmung hinzuweisen, ist für andere ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, wenn etwa Rettungsfahrzeuge nicht durchkommen. Wie damit umgegangen werden soll, ist heute auch Thema auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin. Stillstand am Morgen. An mehreren Stellen haben sich Sympathisanten der letzten Generation auf die Autobahn geklebt. Insgesamt 20 Orte blockieren sie heute wieder im Berufsverkehr. Auch die Besucher des Europäischen Polizeikongresses landen bei der Anreise im Stau. Das Thema ist dementsprechend auf der Veranstaltung präsent. Genauso wie die Forderung nach einheitlichem Umgang mit den Aktionen. Was wir aktuell brauchen sind Harmonisierung der Polizeigesetze, wir brauchen keinen Tourismus, wir brauchen einheitliche polizeiliche Befugnisse und kein Unterschied von Nord nach Süd oder Ost nach West. Das würde wirken, das spricht sich rum und das sieht man, weil es eine veränderte Lage im Süden der Republik gibt als hier zum Beispiel in Berlin. In Berlin können zwei Tage präventiv gewahrsam verhängt werden. In Bayern sind es 30. Berlins Innensenatoren und die neue Koalition wollen auf fünf Tage verlängern. Die Ankündigung der ÖkoWorld AG, als Zeichen für den Klimaschutz die Geldstrafen der Kleber zu übernehmen, sorgt hier für Unverständnis. Wir werden weiterhin Zwangsgelder selbstverständlich verhängen. Das ist auch völlig richtig so. Ich würde mir sehr wünschen, dass Unternehmen das nicht tun, weil die jungen Leute oder die Leute, die sich festkleben, müssen auch merken, dass sie Straftaten vollführen. Neben den Diskussionen um Klimablockaden, Clanstrukturen oder Nachwuchsgewinnung konzentriert sich der Europäische Polizeikongress auf neue Wege der Gefahrenabwehr. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz steht dabei im Fokus.